an mit dem siebenten Wochenspruch, bei dem schon eine sehr starke Änderung ist, also es zieht jetzt unser Bewusstsein, unsere Seele schon ziemlich hinaus in die Welt. Mein Wetter wird vielleicht auch noch einmal danach werden. Schauen wir mal. Mein Selbst, es drohet zu entfliehen, vom Weltenlichte mächtig angezogen. Nun trete du, mein armen in deine Rechte kräftig ein. Ersetze mir des Denkens Macht, das in der Sinneschein sich selbst verlieren will. Also das heißt, je mehr wir uns jetzt draußen mit der Sinneswelt verbinden, umso mehr äh, na ja, wird das Denken einfach ein bisschen dumpfer und damit eben auch das... Das Selbstgefühl in Wahrheit. Wir verlieren uns ein bisschen an die Sinneswelt draußen. Aber es ist zugleich die Möglichkeit, mehr ein Ahnen zu spüren und nämlich wirklich auch ein Ahnen von dem, was halt seelisch da in der Natur draußen wird. Es tritt eigentlich stärker dann hervor. Das wurde ja schon vorbereitet in den Sprüchen vorher, dass man draußen auch Wesen meines Wesens fühlen kann. Und das könnte jetzt so zu einem deutlichen Ahnen werden mit der Zeit. Und das ersetzt eben jetzt in gewisser Weise das Denkens Macht. Und, und interessant ist, ist der, der Schluss. Dass, er ersetze, ersetze mir des Denkens, Macht, das in der Sinne scheint, sich selbst verlieren will. Das heißt, es will sich auch ein bisschen verlieren draußen. Das ist also gar nicht schlecht, dass wir so einen gewissen Rhythmus drinnen haben, von in der Winterzeit, in der Tiefwinterzeit ganz bei uns zu sein, ganz im wachen Denken drinnen zu sein, aber jetzt das ein bisschen loszulassen. Loslassen wollen auch. Das ist so der, der große Atemrhythmus, der durchs Jahr halt durchgeht. So wie wir im Kleinen Einatmen, Ausatmen haben. Einatmen ist, ist auch eigentlich immer spurbewusster werden. Ausatmen ist ein bisschen mehr ins Träumerische zu kommen. So also ganz leicht. es sind nicht leichte Unterschiede. Aber, aber die sind wichtig eigentlich. Und, und da startet es jetzt also mit dem siebten Wochenspruch sehr deutlich hinein, dass es jetzt mehr in dieses Ahnen, in dieses Mitfühlen mit der Welt draußen geht. Weniger um es jetzt ganz in nüchternen Gedanken zu kontur konturieren, alles. Diesel einfach. Ich lese es noch einmal. Mein Selbst, es drohet zu entfliehen, vom Weltenlichte mächtig angezogen. Nun trete du, mein Ahnen, in deine Rechte kräftig ein. Ersetze mir des Denkens Macht, das in der Sinne schein, sich selbst verlieren will. Also, es geht hier vor allem nämlich um dieses, wie soll ich sagen, so sehr stark Gehirnkasteldenken. Also, wo man so sieht, das, das, das wird jetzt ein bisschen schwieriger einfach. Aber dafür geht dieses Ahnen mehr. Ein bisschen loslassen können, einfach auch. Ja, so viel dazu. Puh, jetzt war ich aber flott, von Ihr habt jetzt den Wochenspruch gemacht. Ja, wir haben jetzt gerade den Wochenspruch gemacht. Genau. Und, ja gut. Also der David, der heute, habt ihr schon gesagt? Der der heute die Zusammenfassung machen wollte, kann leider nicht. Jetzt sind wir halt ohne Wiederholung vom letzten Mal Machen. machen jetzt einfach mal weiter, oder? Für mhm. sich auch schon. Wir könnten vielleicht... Die Gelegenheit nutzen, noch mal die Veranstaltung am Freitag zu erwähnen. Ja. Ja. Kleine Planänderung, dass wir also am Freitag, mache ich jetzt einfach mal, ne? also ja. am Freitag haben wir für gewöhnlich um 18 Uhr die Nebenübungen live. Und das, Lasten, das verschieben wir dann auf den nächsten Freitag, Freitag und werden an diesem Freitag um 18 Uhr auch mit der gleichen ICI-Einwahladresse mit den Nebenübungen, werden wir was zu Pfingsten machen, einen Text. Und ähm, wir werden das, so wie die Osterimagination, gibt es eben einen Text, den, den wir ausgewählt haben, äh, der mit Pfingsten zu tun hat. Und die Angaben, wo man da Näheres dazu findet, das findet ihr also an verschiedenen Stellen mittlerweile. Einmal habe ich news Newsletter heute verteilt. Mhm. Und dann äh, im News-Ticker, glaube ich, habe ich es nicht, weiß ich nicht, aber ich habe einen YouTube-Film angelegt, live, also wenn man im YouTube-Kanal schaut, sieht man, aha, Veranstaltung am kommenden Freitag mit Pfingsten und dann, wenn man dann aufklappt, dann ist ein Text da drunter und dann sieht man, welche PDF das ist. Mhm. Okay, hiermit. Genau. So viel da also. zur Verfügung. Ja gut. Gut. Du hast irgendwie so ein Nebengeräusch. Was hast du jetzt umgeschaltet? Ja, jetzt ist ein kleines Bildchen im großen Bildchen. Ja, ich wundere mich sehr. Ich weiß nicht. Jetzt aber jetzt, jetzt wieder, wieder Normal, ne? ja. Komisch. Nicht so Funkgeräusche, so bi bi bi. Ja. Und die? die kommen von mir? Ja, weil ja weil das ich, das ist nehmen, du, wie, ja. Das ist seitdem du wieder da bist. Ja, ich drücke mir das Mikro nochmal auf Aus. Mhm. Ja. Jetzt ist gut. Jetzt ist es aus, ja, das dürfte wirklich, dürft wirklich der, der, der Funksender sein. Matthäus heute nicht dabei. Weißt du Doch, der war schon bin da. Wieder? Ich weiß nicht, wo er hin verschwunden Aha. ist. Aha. Mali auch. Da. auch irgendwie... Mali ist jetzt auch wieder unsichtbar geworden, ja. Und dich hören wir jetzt nicht, so. Ja, das. genau. Ich habe das Mikro wieder an. Pardon. Äh, ist jetzt das Piepen immer noch da? Ja, ja. Das ist das sehr schlimm? Unerträglich? oder? Ja, ich mag die immer so piep, piep, piep. Komisch. Also dann mache ich so, dann mache ich es immer aus und nur wenn ich Bedarfsfall mhm. mache ich an. Ja? Mhm. Okay. Wollen wir also einfach du? weiterlesen? Lesen okay. wir einfach weiter, okay. ja. Okay. Wie, wie, wie Bin geht's? ich jetzt da? Ja, Matthew. Genau, ich sehe ah. dich, ja, Matej. okay. Weil Wolfgang hat gesagt, dass ich nicht da bin, aber ich war da. Okay. <lacht> ja, zuerst habe hab ich nicht einmal ein Castle gesehen, nämlich. <lacht> ah, okay. <lacht> oh, jetzt ist alles da. Nur die Mali sehe ich jetzt nicht. Die Mali ist jetzt weg, ja. Okay. Habt ihr eine Textstelle für mich im Taschenbuch? Vor dem Zusatz zur Neuauflage. Zusatz zur Neuauflage, genau zwar ist das, im PDF ist es auf Seite 100 bei mir, ja. Also das ist am Ende des Kapitels, das nächste Kapitel ist dann die menschliche Individualität. Und da ein paar Seiten zurück. Hast so, du die gleiche Ausgabe wie ich? Zeig mal deine. Leider nicht, ich habe ich hab die hier. Okay. Also in der Ausgabe ist es Seite 98. Mhm. Das ist in jeder anders. Der, äh, der Abschnitt müsste ähm, beginnen mit ähm, was ist also die Wahrnehmung, oder? Das Zusatz zur Neuauflage 1918. Ja, das ist ein Stück danach. So. Ich glaube, dort sind wir ja. Okay. Mhm. Dann ist es Seite 100, ja. Mhm. mhm. Hast du es gefunden, François? Nee. Bei mir ist es 80. Ja, es ist... Ah, Mali, du bist wieder da. Ja, aber es ist auch schlecht trotzdem. Mali, hast du, welches Buch hast du das, oder hast du das als PDF? Äh, ja. Also auch wenn du suchst das Kapitel, die menschliche Individualität. Das ist Sechstes das sechste Kapitel. Kapitel. Wenn du da 1, 2, 3, 4 Seiten etwa zurückblätterst, dann steht dort irgendwo Zusatz zur Neuauflage 1918. Kursiv geschrieben. Kursiv geschrieben, ja. Vier Seiten zurück von der menschlichen Ide ja, ja, ungefähr. Das Jetzt vielleicht die Seitenzahl nicht ganz ja, überhaupt. Super, ja gut. Gute, wer will denn lesen? Zusatz zur Neuauflage. Ich kann mal anfangen. Gut. Zusatz zur Neuauflage 1918. Die Anschauung, die hier gekennzeichnet ist, kann als eine solche angesehen werden, zu welcher der Mensch wie naturgemäß zunächst getrieben wird, wenn er beginnt, über sein Verhältnis zur Welt nachzudenken. Er sieht sich da in eine Gedankengestaltung verstrickt, die sich ihm auflöst, indem er sie bildet. Diese Gedankengestaltung ist eine solche, mit deren bloßer theoretischer Widerlegung nicht alles für sie Notwendige getan ist. Man muss sie durchleben, um aus der Einsicht in die Verirrung, in die sie führt, den Ausweg zu finden. Sie muss in einer Auseinandersetzung über das Verhältnis des Menschen zur Welt erscheinen, nicht darum weil man andere widerlegen will, von denen man glaubt, dass sie über dieses Verhältnis eine unrichtige Ansicht haben, sondern weil man kennen muss, in welche Verwirrung sich jedes erste Nachdenken über ein solches Verhältnis bringen kann. Man muss die Einsicht gewinnen, wie man sich selbst in Bezug auf diese erst, dieses erste Nachdenken widerlegt. Von einem solchen Gesichtspunkte aus sind die obigen Ausführungen gemeint. Genau, das haben wir ja erlebt. Das ist ja irgendwie genau in diese Verzweiflung geführt hat auch das mhm. System. noch ein bisschen weiter oder? Mal weit. ja, ja. Wer sich eine Anschauung über das Verhältnis des Menschen zur Welt erarbeiten will, wird sich bewusst, dass er mindestens einen Teil dieses Verhältnisses dadurch herstellt, dass er sich über die Weltdinge und Weltvorgänge Vorstellungen macht. Dadurch wird sein Blick von dem, was draußen in der Welt ist, Ach. Abgezogen und auf seine Innenwelt, auf sein Vorstellungsleben gelenkt. Er beginnt sich zu sagen: Ich kann zu keinem Ding und zu keinem Vorgang eine Beziehung haben, wenn nicht in mir eine Vorstellung auftritt. Von dem Bemerken dieses Tatbestandes ist dann nur ein Schritt zu der Meinung, ich erlebe aber doch nur meine Vorstellungen. Von einer Welt draußen weiß ich nur, insofern sie Vorstellung in mir ist. Mit dieser Meinung ist der naive Wirklichkeitsstandpunkt verlassen, den der Mensch vor allem Nachsinnen über sein Verhältnis zur Welt einnimmt. Von diesem Standpunkt aus glaubt er, er habe es mit den wirklichen Dingen zu tun. Von diesem Standpunkt drängt die Selbstbesinnung ab. Sie lässt den Menschen gar nicht hinblicken auf eine Wirklichkeit, wie sie das naive Bewusstsein vor sich zu haben meint. Sie lässt ihn bloß auf seine Vorstellungen blicken. Diese schieben sich ein zwischen die eigene Wesenheit und eine etwa wirkliche Welt, wie sie der naive Standpunkt glaubt, behaupten zu dürfen. Der Mensch kann nicht mehr durch die eingeschobene Vorstellungswelt auf eine solche Wirklichkeit schauen. Er muss annehmen, er sei blind für diese Wirklichkeit. So entsteht der Gedanke von einem für die Erkenntnis unerreichbaren Ding an sich. Solange man bei der Betrachtung des Verhältnisses stehen bleibt, in das der Mensch durch sein Vorstellungsleben mit der Welt zu treten scheint, wird man dieser Gedankengestaltung nicht entgehen können. Auf dem naiven Wirklichkeitsstandpunkt kann man nicht bleiben, wenn man sich dem Drang nach Erkenntnis nicht künstlich verschließen will. Dass dieser Drang nach Erkenntnis des Verhältnisses von Mensch und Welt vorhanden ist, zeigt, dass dieser naive Standpunkt verlassen werden muss. Gäbe der naive Standpunkt etwas, was man als Wahrheit anerkennen kann, so könnte man diesen Drang nicht empfinden. Aber man kommt nun nicht zu etwas anderem, das man als Wahrheit ansehen könne, wenn man bloß den naiven Standpunkt verlässt, aber, ohne es zu bemerken, die Gedankenart beibehält, die er aufnötigt. Man verfällt in einen solchen Fehler, wenn man sich sagt, ich erlebe nur meine Vorstellungen. Und während ich glaube, ich habe es mit Wirklichkeiten zu tun, sind mir nur meine Vorstellungen von Wirklichkeiten bewusst. Ich muss deshalb annehmen, dass außerhalb des Umkreises meines Bewusstseins erst wahre Wirklichkeiten, Dinge an sich liegen, von denen ich unmittelbar gar nichts weiß, die irgendwie an mich herankommen und mich so beeinflussen, dass in mir meine Vorstellungswelt auflebt. Wer so denkt, der setzt in Gedanken zu der ihm vorliegenden Welt nur eine andere hinzu. Aber er müsste bezüglich dieser Welt eigentlich mit seiner Gedankenarbeit wieder von vorne beginnen, denn das unbekannte Ding an sich wird dabei gar nicht anders gedacht in seinem Verhältnisse zur Eigenwesenheit des Menschen als das Bekannte des naiven Wirklichkeitsstandpunkts. Ihr sagt Bescheid, wenn wir eine Pause machen sollen. Man entgeht der Verwirrung, in die man durch die kritische Besonnenheit in Bezug auf diesen Standpunkt gerät, nur, wenn man bemerkt, dass es innerhalb dessen, was man innen, in sich und außen in der Welt wahrnehmend erleben kann, etwas gibt, das dem Verhängnis gar nicht verfallen kann dass sich zwischen Vorgang und betrachtenden Menschen die Vorstellung einschiebt. Und dieses ist das Denken. Dem Denken gegenüber kann der Mensch auf dem naiven Wirklichkeitsstandpunkt verbleiben. Tut er es nicht, so geschieht das nur deshalb, weil er bemerkt hat, dass er für anderes diesen Standpunkt verlassen muss nicht gewahr wird, dass die so gewonnene Einsicht nicht anwendbar auf das Denken ist. Wird er dies gewahr, dann eröffnet er sich den Zugang zu der anderen Einsicht, dass im Denken und durch das Denken dasjenige erkannt werden muss, wofür sich der Mensch blind zu machen scheint, indem er zwischen der Welt und sich das Vorstellungsleben einschieben muss. Von durch den Verfasser dieses Buches sehr geschätzter Seite ist diesem der Vorwurf gemacht worden, dass er mit seiner Ausführung über das Denken bei einem naiven Realismus des Denkens stehen bleibe, wie ein solcher vorliege, wenn man die wirkliche Welt und die vorgestellte Welt für eines hält. Doch der Verfasser dieser Ausführungen glaubt eben, in ihnen erwiesen zu haben, dass die Geltung dieses naiven Realismus für das Denken sich aus einer unbefangenen Beobachtung desselben notwendig ergibt und dass der für anderes nicht geltende naive Realismus durch die Erkenntnis der wahren Wesenheit des Denkens überwunden wird. Gut, damit haben wir das Kapitel geschafft. Ja, mit ganz spannenden Sätzen jetzt hier am Ende. Mhm. Es ist schon interessant, äh, wir haben ja vielleicht, wenn man ein bisschen zurückgreifen auf das letzte Mal, wo so beschlossen, also wo, wo, wo am Ende dann diese Unterscheidung kam, dass eigentlich Wahrstellungen subjektive Wahrnehmungen sind und Wahrnehmungen nennt man dann objektiv, weil sie nicht zu mir gehören, sondern zu, zur Welt. Mhm. Und dass sich zwischen, hier wird aber dann weiter gezeigt, dass von der Wahrnehmung eine Vorstellung entsteht in mir, subjektiv. Und diese Vorstellung ist eigentlich Erinnerung. Und wenn immer sich Erinnerung zwischen der Welt und mir stellt, halt eben die Wirklichkeit angeschaut wird, sondern einfach die Erinnerungsvorstellung. Das Denken aber ist unmittelbar, wie ich jetzt hier verstanden habe, den letzten Absatz, mhm. das Denken sieht die Wirklichkeit unmittelbar. Geistige Wirklichkeit, weil das Denken haben wir ja am Anfang mhm. zur geistigen Tätigkeit des Ichs gestellt. Im Denken ist das Ich drinnen und das, das finde ich einfach immer schön, das mhm. zu erleben. Mhm. Absolut. Und spannend ist ja auch von der Gegenseite, dass man ja durchaus daraus die These formulieren könnte, in dem Moment, wo wo ich also quasi mir klar mache, es gibt keine reine Wahrnehmung im menschlichen Wesen. Also wir, wir können nicht wie eine Maschine einfach nur ganz neutral ähm, Eindrücke ähm, aufnehmen, sondern, sondern es verbindet sich direkt etwas damit. In dem Moment könnte man ja direkt sagen, die Wahrnehmung des Menschen ist automatisch verknüpft mit dem Übersinnlichen. Also, also dieses dieses Neutrale, dass, dass, man, also dass die Wissenschaft ja oft sagt, wir, wir beobachten einfach ganz neutral, wir bringen, wir bringen also quasi, ähm, wir dokumentieren nur, was vor unseren Augen abläuft, ist ja dann so gesehen ähm, trotzdem verknüpft mit dem, was sie sagen, was es ja nicht gibt. <lacht> Nämlich. Ja, ja, ja. Genau. Also du meinst jetzt die Wahrnehmung? Du sprichst jetzt von der Wahrnehmung? Ja, genau. und ich denke, der Christoph meint das aber trotzdem ja, damit, da ich das ja erkenne, was da draußen ist, dass trotzdem jedenfalls das Denken dabei ist, aber das muss ich dazu bringen. Und, und das ist natürlich auch in der Wissenschaft da, klar. Das Denken ist ja ein übersinnlicher Vorgang. Richtig richtig, weil sinnlich anschauen kann ich es nicht. Auch nicht, wenn ich hier in Kastel aufmache. Ja, in sich dazu ist auch dazu gewährleistet, dass, äh, dass Begriffe dieser Erkenntnistheorie äh, auch Wahrnehmungen sind im Endeffekt. Sonst kommst du zu nichts. Äh, weil alle anderen Wege haben sich ja als unfruchtbarer Wesen für eine Erklärung der Erkenntnis, außer dieser Möglichkeit, dass, dass die Begriffe auch Wahrnehmungen sind. Die sind aber nicht in der äußeren Welt, sondern kommen von innen, weil wir sind ja beim Denken mhm. immer dabei. Und mhm. Für mich ist das dieser sichere Punkt, diese Sicherheit, die wir als Antwort auf die erste Wurzelfrage sehen können. Genau. Das ist die Sicherheit der Erkenntnis da. Nicht außen, sondern in der Intuition eigentlich. Mhm. Genau. Und nur wenn ich in der Intuition lebe, wenn ich sie durchlebe, schiebe ich die Vorstellung nicht vor der Welt und dann mhm. bin ich eigentlich in der Welt oder die Welt in mir. Also dann spielt das eigentlich gar keine Rolle. Kannst du doch ein bisschen disziplinieren, Matthi? Ja. Ja. Also, in, wenn der, ich, jetzt den, in der Hinsicht, also meine Frage so ist nämlich ähm, erste Wurzelfrage ja eine Sache und das andere ist ich glaube es geht ums Denken und es geht darum ähm, wie kann ich feststellen dass ähm, dass ich also einen festen Halt im Leben habe also das hat er mit mir als mit mir zu tun, als Betrachter oder Beobachter. Kannst mhm. du das vielleicht mal mit anderen Worten sagen? Oh, darum geht es mir jetzt noch. Die erste Wurzelfrage ist, eine Welt, eine Anschauung des menschlichen Wesens zu, erl zu erlangen, aus der ich eigentlich verstehen kann, ob ich ein freies Wesen bin oder nicht. Also ob ich der Naturnotwendigkeit der materiellen Welt unternehme. Das ist die erste Frage, eine Anschauung des Menschen. Und wir haben ja bis jetzt mehrere Aspekte des menschlichen Wesenheit kennengelernt, also neben dem Denken auch fühlen, aber wir haben gesehen, dass wir das Denken unbedingt anschauen müssen, dass wir sehen, ob es solche Motive gibt, denen ich nicht gezwungenermaßen unterliege, dass diese Frage der Freiheit direkt verbinden, verbunden ist mit der Frage, des Denkens. Und dann gab es ja diese, dieses Kapitel von der Welt als Wahrnehmung, in dem gezeigt wird, dass naive Realismus, nämlich dass die Dinge einfach so draußen sind und ich kriege mit der Wahrnehmung, also mit dem Objekt auch die, den Gedanken dazu, nicht möglich ist, wegen meiner Organisation. Ich bin so organisiert, dass ich die Welt zerstückle durch Wahrnehmung. Und durch das Denken, das aber nicht von der Wahrnehmung kommen kann, wieder verbinde. Deswegen kann das Denken nie aus der materiellen Welt kommen, sondern ist sozusagen die materielle Welt auch eine geistige Welt für mich, die aber von ihnen, in diesem Fall, wenn du das gedank gedanklich erfasst, von ihnen kommt. Und diese Intuition ist deswegen... Der einzige Punkt, wo du sagen kannst, ich sehe jetzt etwas, sonst siehst du ja immer nur die Vorstellung, weil die Wahrnehmung bringt die Vorstellung in die Seele hinein, drückt sich ab, was bleibt, wenn der Baum weg ist, ist nur diese Vorstellung, das Denken kommt von, von innen, aber von der anderen Seite, weil vom Baum, Baum sagt mir nicht, dass er Baum ist. Also moderne Informationstheorien, von äh, Informationsübertragung hat schon Dr. Maturana ganz klar experimentell abgelegt, also äh, widerlegt. Äh, Nebelsteiner, also es ist nicht möglich, dass der Baum etwas sagt. Es kommt von einer anderen Seite. Ja. Das ist äh, das Denken, die Intuition. Deswegen ist die Intuition das Gleiche, was die Wahrnehmung ist für die äußere Welt. Und hier ist der sichere Punkt, dass das Denken eine geistige Tätigkeit ist und dass, wir, dass das Denken so wie ein letzter Ausfluss von dieser geistigen Welt ist. Und auch alles Materielle hat geistigen Untergrund. Ich, ich verstehe dieses Kapitel so, das Erkennen der Welt. Und das, was mich, glaube ich, immer mal ein bisschen... Äh nachdenklich macht es mit Intuition. Ist das jetzt, setzt du das jetzt gerade gleich mit dem Denken oder? Äh, auf eine Art ja. Also wenn es sich auf materielle Welt bezieht, auf die äußere Welt, aber wenn man noch andere Welten schaut, dann sehe ich das nicht als gleichgesetzt. Irgendwie so. <lacht> Aber jetzt so in dem Beispiel mit dem Erkennen eines Baumes zum Beispiel. Ja, ja, dann setzt ich das dachte, gleich, genau. Ist, ist ja. es, wenn der Gedanke dann noch hinzukommt, also Beobachtung, kann es, Beobachtung kann Gedanke. Es. Ja, ja. Und nee, ich, wird, ja. Vielleicht, vielleicht, ich will dich ja nicht festnageln, auf, nur ich wollte verstehen, wie du die Begriffe da verwendest mit Intuition und Denken. In dieser also in diesem Fall der materiellen Erkenntnis eines Baumes, ja. Ich muss doch eine Intuition finden, die mir sagt, das ist ein Baum. Weil der Baum sagt mir das nicht. Ja, naja, es ist da auf, also im, im, in der Druckausgabe, beziehungsweise im pdf seite 95, das ist ein paar Seiten vorher, äh, ist es ja so schön geschrieben. Also diesen Inhalt, also das, was das Denken jetzt, also da steht vorher mal, diese Tätigkeit des Denkens ist eine Inhaltvolle. Also das Denken bringt einen eigenen Inhalt hervor. Es ist nicht bloß das von draußen Genommene, sondern es bringt selbst einen Inhalt herein. Denn nur durch einen ganz bestimmten, konkreten Inhalt kann ich wissen, zum Beispiel warum die Schnecke auf einer niedrigeren Organisationsstufe steht als der Löwe. Der bloße Anblick, die Wahrnehmung gibt mir keinen Inhalt, der mich über die Vollkommenheit der Organisation belehren könnte geht es weiter, diesen Inhalt bringt das Denken der Wahrnehmung aus der Begriffs- und Ideenwelt des Menschen entgegen. Im Gegensatz zum Wahrnehmungsinhalt, der uns von außen gegeben ist, erscheint der Gedankeninhalt im Innern. Die Form, in der er zunächst auftritt, wollen wir als Intuition bezeichnen. Also für das verwendet er trotzdem den Begriff Intuition, also die Art, wie der Begriff in meinem Bewusstsein auftaucht. Und dann steht noch weiter, eben, sie ist für das Denken, was die Beobachtung für die Wahrnehmung ist. Also so eine Art innere Wahrnehmung. Ich nehme also diesen Begriff innerlich wahr, sozusagen. Gedankeninhalt. Wolfgang, könnte ich da mal zu eine Frage stellen, weil das, ja. weil das schon eine Sache ist, die mich auch schon sehr lange beschäftigt. Ja. Also könnte man, könnte man dann sagen, wir. Wir sehen eine, eine stoffliche Manifestierung in der physischen Welt. Die nehmen wir wahr ja. mit, den, mit den Augen. Ja. Und dann bilden wir die Brücke. Wir wollen durch unsere Erkenntnis, also unser, unseren Willen zur, zur Erkenntnis, möchten wir ergründen, was tritt uns da entgegen. Genau. Und, und in dem Moment... Ähm, schicken wir sozusagen ein Signal mittels unserer, unseres Ätherleibs, unserer Ätherorganisation, schicken wir dann in die Seelenwelt, von da aus in die, in die geistige Welt und empfangen da ein Gegensignal. Also sozusagen wir, wir äh, zapfen die Idee an, jetzt mal so salopp formuliert. Ja. ja, und, diese, ja. und diese Idee. Des, des Löwen zum Beispiel, sendet dann wieder geistige Signale aus, die sich dann durch die Seelenwelt dann wieder im Ätherischen zeigen, weil das, weil das Denken ist ja ein ätherischer Vorgang. Und, ja, und, dort, ja. und dort nehmen wir es dann als Gedanke wahr, kann man das so sagen? Ja, ja aber das, damit man nicht zu weit vom Text äh, doch weggehen, weil da ist ja nirgendwo von einem Ätherleib oder so, wo die Rede ist. Es geht ja. nämlich auf, auf einer einfacheren Ebene auch. Ich meine, es, es geht letztlich darum, dass in der Wirklichkeit das, was wir mit den Sinnen wahrnehmen, noch nicht die ganze Sache ist. Die, also der, der, der Löwe nämlich besteht einerseits aus dem, was wir durch die Wahrnehmung bekommen, aber auch aus dem begrifflichen Element, nämlich dass das, dieser Löwe eine bestimmte Gesetzmäßigkeit in sich hat, durch die er Löwe eben ist. Und nur wir nehmen diese beiden Hälften, die eigentlich in Wahrheit zusammengehören und die in der Natur auch nicht getrennt sind, weil es gibt in der Natur nichts, was nicht auch eine Gesetzmäßigkeit in sich hätte, die es zu dem macht, was es eigentlich ist. Und genauso wie kein Stein, der runterfällt, ohne der Gesetze der Schwerkraft ist oder so. Und, und, und in der Natur ist das, ist das eines eigentlich, das gehört zusammen. Nur wir trennen es zunächst. Weil bei der Wahrnehmung wird diese Seite ausgeblendet. Also Die, die aber in, in, in der Wirklichkeit im Grunde untrennbar verbunden ist miteinander. Aber wir in unserem Bewusstsein trennen es. Und damit wird eigentlich also das, was die Sinne liefern, zunächst nur eine halbe Wirklichkeit. Und die zweite Hälfte kommt eben mit dem Denken. Wir machen es eigentlich, indem wir das zusammenführen, wieder zu dem Ganzen, das es eigentlich ist. Wir haben es nur in unserem Bewusstsein gespalten. Und tatsächlich gegenüber dem im Alltagsleben... Machen wir es ja sowieso immer, weil wenn ich, eine, weiß ich nicht, eine Eiche draußen sehe, eine Eiche sehe, dann habe ich schon den Begriff dabei, in Wahrheit. Und das ist aber dann schon die Verbindung in Wahrheit vom Begriff wieder und Wahrnehmung. Im Alltagsleben machen wir das ununterbrochen. Also es, ist, es ist eigentlich ganz normal, dass wir die Verbindung wieder sehr schnell herstellen, vor allem bei den Dingen, die uns bekannt sind wo wir bereits irgendwo uns einmal den Begriff gebildet haben, den wir dann auch nicht mehr vielleicht aktuell denken, sondern halt nur mehr, nur mehr fertig aus dem Gedächtnis dazu bringen. Deswegen schauen wir die meiste Zeit in unser Gedächtnis, oder das ist dort, wo sich eine Vorstellung ja. äh, und, und, innerlich und, wahrnehmen lässt. Und, und und da kommt dann sehr leicht eben dieser Vorstellung, dass alles ist eine Vorstellung. Aber man muss eben trotzdem <lacht> deutlich unterscheiden, die Wahrnehmung ja. draußen ist schon was anderes als die Vorstellung, die ich mir dann innerlich bilde, weil es ist schon ein Unterschied, ob <lacht> ich jetzt nämlich der, der Begriff, der sich bildet, ob ich das mit dem, was von der Wahrnehmung kommt, verbinde oder ob ich die Augen, wenn man jetzt nur die Augen herzumache, mir das, was... Vorher von der Wahrnehmungsseite gekommen ist, nur innerlich innerlich verbinde mit dem Begriff. Dann habe ich nämlich die Vorstellung. Da also ist die Wahrnehmung ja. au außen weg, ist, ich, ich schaue nicht mehr auf die Eiche, sondern ich versuche ja. mir sie nur innerlich vorzustellen, aber der Begriff ist trotzdem dabei, weil sonst würde ich mir keine Eiche vorstellen. Also, also, und, und, ja. Wenn ich die Eiche als Wirklichkeit empfinde, dann deswegen, weil da kommt die Wahrnehmung und ich schicke den Begriff entgegen, der zu ihr dazugehört. Und dann erlebe ich die Eiche wirklich als, als Wirklichkeit eben, als physische Wirklichkeit von mir aus, aber klar, ist sie ja. Aber, aber weil wenn kein Begriff dazu wäre, wäre es in Wahrheit, das haben wir ja vorher gesehen, im Grunde ein völlig unstrukturiertes Nichts. Jedenfalls wird ich keine Struktur wahrnehmen, ich würde es nicht erkennen. Ich habe meine vielleicht. Frage, vielleicht, vielleicht kann es helfen. Also vielleicht kann es mir schon mal helfen und vielleicht ja. auch anderen. Wo ist jetzt der Unterschied, wenn ich auf einer Parkbank sitze, ich sehe eine Eiche und ich gaffe die an und denke mir, eine, Ja. Und dann sehe ich einen Vogel und denke mir, Vogel. Oder ob ich dem lebendig begegne. Ich sitze auf der Parkbank, und also wie auch immer das gehen könnte. Ja. Nehmen wir jetzt mal die Eiche, also die Eiche zu erleben und wirklich, wenn sagen wir mal in dem Fall, wo ich, wo ich nicht klotze, stehe ich danach auf und dann lebt sie in mir weiter. Ist so. Wo genau. ist jetzt der Unterschied? bei Nein, es ist insofern ein Unterschied, eben wenn wir vorher gesagt haben, bei den meisten Dingen, denen wir im Alltag begegnen und die wir gut kennen, denke ich in Wahrheit nicht, sondern hole aus dem Gedächtnis den Begriff heraus, den ich mal schon längst gebildet habe. Und das, das ist eine sehr, sehr blasse Form des sich verbindens damit. Wie nennen wir so das denn Vorstellung? Oder wie nennen wir das? Nennen wir das Begriff, was wir... Also in diesem gaffen ja. Ja, wenn man so sagt Eiche. Ja, damit aber ist überhaupt, dass ich jetzt erkenne, Eiche, aber es ist halt dann nicht viel mehr wirklich als das Wort Eiche, aha, Baum. Und das ist eine sehr oberflächliche Begegnung mit dem Baum dann, weil ich nicht wirklich ein intensives, aktuelles Denken dazu bringe, sondern einen sehr abstrakten, sehr dünnen, fertigen Begriff, den ich nur aus dem Gedächtnis hole, aber nicht wirklich aktuell denke. Das macht den Unterschied aus. Aber wenn ich, wenn ich wirklich jetzt intensiv ins Denken hineingehe und dann werden auch mir immer mehr Details wahrscheinlich bei der Eiche bewusst werden, die ich so nämlich gar nicht wahrnehme. Weil in, in Wahrheit, ohne dass der Begriff dazukommt, kann ich in Wahrheit nichts wahrnehmen. Weil dann ist es ein völliges Chaos. Wenn gar nichts Begriffliches dazukäme, wäre es ein völliges Chaos. Man kann nicht einmal sagen, es ist rot. Weil das wäre schon ein Begriff, wenn ich etwas als eine Rote erkenne, ist schon eine begriffliche Erkenntnis dabei, also ohne, ohne, die, ohne den, das Denken oder ohne den Begriff, sagen wir es einmal jetzt so, äh, zerfällt mir die Wahrheit eigentlich in, in ein völliges Chaos, in dem ich nichts mehr unterscheiden kann. In dem Moment, wo ich unterscheide, ist bereits Begriff dabei. Ali. Wolltest du was sagen, oder? Ja, ja. ich wollte was sagen, weil, wollte aber niemandem unterbrechen. Hört mich gut? Ja, ja, sehr gut, ja. ja. ja. Also, <lacht> ich wollte fragen, wenn meine Vorstellungen von etwas, was am Tag sehe, sind ja sehr begrenzt. Ich kann nicht alles wahrnehmen von einem Objekt daraus, ich kann nur einen Teil davon mhm. wahrnehmen. Genau. Ich gehe nach Hause und versuche ich, noch mal in Erinnerung zu rufen. Ja. Ja. Und bei dieser Erinnerung denke ich mir, mein Denken kann so unvollständig sein, weil die Vorstellung so unvollständig ist. Ich kann nicht alles, was ich hinschaue, im Detail aufnehmen. Ja. Und daher meine Frage... Dieses Denken ist nur, ich meine, ja, wenn man von intuitiv reden, dann muss ich, da ist ein, in mir ein Konflikt, wie kann ich von etwas, was ich draußen sehe und nicht vollständig in all seinen Facetten das aufgenommen habe, wie kann ich dann äh, so wirklich intuitiv eine Gedanke darüber machen? Das kommt man. Irgendwie, oh, irgendwie kann ich das nicht fassen. Wie, wie kann ich das machen? Wenn es jetzt von intuitives Denken ja. reden, dann denke ich mir, meine Vorstellungen von Dingen, die ich auf der Straße gehe und sehe, sind so mangelhaft, ja. dass eigentlich auch infolgedessen mein Denken mangelhaft ist. Ja, es, ja sicher. In, in, in damit man etwas wirklich tiefer erfasst, muss man sich ja länger damit beschäftigen. Und dann spielt sich genau immer der Prozess, aber wenn jetzt da Intuition steht, heißt das ja nicht, zum Beispiel der vollkommene Begriff der Eiche, das wäre was Riesiges in Wahrheit. Den, den habe ich ja normal als, als Mensch normalerweise gar nicht. Da muss ich, wenn ich viel mit, mit Eichen zu tun hatte und sie studiert habe, jahrelang, jahrzehntelang vielleicht, dann bilde ich mir immer mehr Begriffe und je mehr Begriffe ich mir dazu bilde, je mehr Feinheiten ich unterscheiden kann, weil die Begriffsbildung fängt schon an, dass ich unterscheiden lerne. Und, und sehe, ja, aber das ist anders als bei einer Birke zum Beispiel. Der Stamm ist anders, ganz anders. Und ich schaue mir das genauer an, wie, wie der ist. Und ich, ich werde dieser, mir dieser Unterschiede bewusst, die drinnen sind. Weil äh, diese Unterschiede würde ich nicht erkennen, wenn ich nicht auch eben das Denken dazu einsetzen würde. Aber ich brauche umgekehrt die Wahrnehmung. Wenn ich die, die Eiche nicht vor mir hätte, kann ich denken, so viel will ich, wäre nicht darauf was eine Eiche ist. Also ich brauche erstens die Eiche, die vor mir steht, die ich aber immer besser erkennen lerne, je länger ich beobachte und mit dem denkenden Bewusstsein dabei bin. Das muss ich auch, sonst sonst, sonst ich es eben wirklich nur an und, und dann nehme ich aber auch die Details nicht wahr. Also allein schon, wenn ich anfange, die Details wirklich zu erkennen und, und sehe, ah, das ist ganz anders bei der Eiche als bei einer Buche zum Beispiel, und mir das ganz bewusst mache, dann wird mein Begriff und meine Erkenntnis über diesen Baum, halt über die Eiche immer reicher. Und wenn ich das habe kann ich später auch, wenn ich das vielleicht jahrelang geübt habe, werde ich sicher auch besser in der Vorstellung mir aufrufen können. Und wenn man geübt ist im Hinschauen, zum Beispiel wenn man beruflich jetzt Botaniker oder was ist und, und jeden Tag mit Eichen und Bäumen zu tun hat und mit Eichen, die gesund sind, mit Eichen, die krank sind, mit jungen Eichen, mit, mit ausgewachsenen Eichen, mit Eichen, die auf diesem Boden stehen, die auf jenem ja. Boden stehen, dann fallen mir die feinsten Schattierungen auf, die mir genau sagen, was ist mit der Eiche los. Und Aber gleichzeitig, da muss ich, ich, füge, ich füge da nur eine Kleinigkeit an, Wolfgang. Ja. Das sieht man bei Ärzten oder auch bei Köchen. Ich nämlich mal Köche. Ja. Wenn man Koch ist, heißt das ja nicht, dass man unbedingt immer gut kocht. Es gibt ja auch Köche, die leider immer ziemlich Gurke kochen, Tag ein, Tag aus. Und bei Ärzten ja auch. Manche sehen in Patienten immer das, andere Sachen sehen die gar nicht und andere sehen vielleicht alles. Wir sagen, das mit dem Profibeispiel. oder man sagt zum Beispiel bei Tauchern, ja so, so Taucher mit, mit Flasche, die Profis sind am meisten gefährdet, weil die irgendwann so grund -Dinge vergessen und dann noch einmal erwischt es sie in 30 Meter Tief und das war's. Ich will sagen, wenn man jetzt Botaniker ist, heißt es glaube ich noch nicht, dass man jeden Baum wirklich auch neu Erkenntnis nimmt oder neu hineinnimmt. nimmt. Nein. Ich meine, es ist, es ist die Frage, auf welcher Ebene. Ich meine, ein Botaniker wird sicher, sage ich mal, bei einer Eiche sehr schnell einen Blick dafür haben, ob die gesund ist oder ob die krank ist, ob irgendwas fehlt oder so. Aber das ist ja auch alles noch lang nicht das, das Volle. Man, was, voll wäre es dann so irgendwo, so wie es halt Goethe mit seinen Pflanzenstudien gemacht hat, der jahrelang, jahrzehntelang Pflanzen studiert hat in allen Details und gesucht hat, was ist das gemeinsame Bildungsprinzip in allen. Also da, da kommt nämlich dazu, dass, dass er aufmerksam beobachtet und ein, ja, eben gar kein abstraktes Denken dazu bringt und dadurch wird es nämlich reicher, sondern ein sehr lebendig gestaltendes Denken. Er versucht einfach in seinem Bewusstsein, jetzt schaut er die Pflanze an und dann versucht er es in sich nachzubilden. Wie ist diese Form? Und was sagt mir diese Form? Dann Das macht vielleicht der Botaniker oft nicht, ich meine, oder, oder beim Arzt das ist es heute ja oft so, dann wird ein Blutbild gemacht und dann kriegt er den Ausdruck und dann sagt er, okay, das Blutbild ist nicht in Ordnung und mehr schaut er nicht an. So jemand wie Goethe würde jetzt aber genau schauen, wie schaut denn der Mensch aus, wie, wie ist seine Hautfärbung, wie schaut er rein, wie ist sein Blick. Und das würde auch sehr, sehr viel sagen, was ein guter Hausarzt oder ein guter Diagnostiker kann. Er sieht einen Menschen eigentlich an, da ist was nicht in Ordnung und vielleicht noch wo. Und zwar ohne Blutbild. Ich meine, wenn ich es nur auf Blutbild reduziere, sozusagen, habe ich eine sehr eingeschränkte Expertenmeinung dazu, aber in Wahrheit eine sehr eingeschränkte Erkenntnis der Sache. Weil ich vieles gar nicht wahrnehme und eben auch aber keinen Begriff mehr dazu bildet. Ja, dann bildet man nur den Begriff heute halt über das Blutbild. Und auf das reduziere ich dann den Menschen. Aber das ist ein, ein winziger Teil davon. Also ich, ich müsste mich allseitig damit beschäftigen, wie, wie ist die Umgebung des Baumes, wenn wir jetzt wieder zum Baum zurückkehren. Was, wie verändert sich das? Wie ist es, wenn der Baum jetzt, weiß ich nicht, 500 Meter höher wächst, derselbe Baum? Ändert sich da etwas? Ja, es ändert sich was. Die Fuchsform ändert sich ein bisschen, weil die von der Höhe, vom Klima, von der Kälte und so weiter abhängig ist. Und Das hat Goethe also sehr intensiv untersucht zum Beispiel und dann wird aus dem, was halt durch Intuitionen in Wahrheit hereinkommt, ja wirklich letztlich bis, bis, zu dem, bis zum Erlebnis der Urpflanze geführt kommt es durch Intuition herein, es ist immer die Intuition, durch das hereinkommt. die es hereinkommt. Intuition ist eigentlich im Grunde, da kommt halt die geistige Seite davon herein. Und, und jetzt ist die Frage, was kommt, kommt davon aber wirklich bei mir im Bewusstsein an, weil das, das, das kann also absterben bis zum ganz abstrakten Gedanken. Also beim Arzt mit dem Blutbild sind es ganz abstrakte Gedanken, rote Blutkörperchen, so und so viel. Er, er sieht nicht einmal mehr das Blut in Wahrheit, sondern nur mehr den Ausdruck. Weil es hat nicht die Maschine sozusagen untersucht. Es hat nur das fertige Ergebnis. Dann, dann weiß er abstrakt, man hat zu wenig rote Blutkörperchen. Da stellt er die Diagnose, ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Aber also es wird sehr abstrakt. Beim, beim Goethe zum Beispiel ist es so, dass er das gar nicht bis in den abstrakten Gedanken hineinbringt, sondern in ein sehr lebendig gestaltendes Denken. Das heißt, er, er bildet sie nicht einen abstrakten Begriff der Pflanze oder ihrer Form, sondern er bildet sie innerlich nach. Also das heißt, er, er erlebt in sich diese eigentlich eine relativ komplexe Formbewegung, die, die diese Pflanze macht. Jetzt äh, bin ich immer noch eine, ein bisschen beschäftigt. Ja. Ich wollte das mal nachfragen, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Und zwar, also ich mache es jetzt wieder mal schön kurz. Ja. Äh, die Wahrnehmung, je reicher ich meine Wahrnehmung gestalte, also auch die Beobachtung, mhm. äh, ich würde jetzt sagen, auch mit meinem Willen, mit meinem Interesse. Ja. Umso reicher ist, also ich nehme das auseinander, diese Welt und baue sie wieder zusammen mit Hilfe des Denkens. Ja, genau. Umso, umso reicher kann ich, kann ich mein Denken gestalten und umso größer ist die Möglichkeit, dass die Intuition dazukommt und sich etwas Neues gestalten kann. Ja. Also ja. so habe ich es verstanden. Ja. Ja, wobei Intuition ist schon immer dabei, weil, weil indem ich das genau beobachte, da kommt ja schon was herein von der Gesetzmäßigkeit, die in dem drinnen ist, was ich sehe. Also die Grundvoraussetzung für ein reichhaltiges Denken ist immer erst einmal die Wahrnehmung, je reicher ja. ich sie, sie gestalte. Ja. Umso reicher kann mein Denken sein. Ja. Also ja. die zwei gehören... Gehören zusammen. Aber sie es, ja, es, sie gehören zusammen und sie bedingen einander wechselseitig, weil wenn ich nicht mit dem Denken wach dabei bin, kann ich jahrelang was anklotzen ja. und ich werde ich das nicht mehr, auch nicht, nicht mehr sehen. Weil schon allein um aufmerksam ja. zu werden, muss ich das eigentlich in Bewegung setzen, ja, muss durch, ich aufmerksam durch mein Dinge mein verfolgen. Durch das Interesse und durch den Willen gestalte genau. ich erst einmal genau. als erstes die Beobachtung. Genau. Und durch das Interesse und durch den Willen setze ich das wieder neu zusammen. Genau. Und genau. bekommen durch, bekomme durch dieses neue Zusammensetzen oder also was man Denken sagt, auch immer dann automatisch eine persönliche Färbung dazu. Ja, sicher. Also individuelle Färbung. Ja, du kriegst eine individuelle Färbung, sicher. Sicher. Das, aber, aber es ist nichts, was. Aber es ist zugleich objektiv, aber es ist vielleicht nicht das Ganze. So kann man sagen. Also ich kann nicht willkürlich was. Ich, meine, ich kann nicht aus einer Eiche sozusagen was völlig anderes machen. Dann, ja kann ich schon, aber dann habe ich halt immer die Eiche im Blickfeld. Aber die, die, die, die Eiche fordert also, dass ich gewisse Begriffe hereinbringe. Aber keiner von uns wahrscheinlich wird schaffen, alles hereinzubringen, was, was es gäbe zu der Eiche dazu, weil die viel, viel reicher ist. Ich möchte noch mal äh, anknüpfen an deine Frage, Margit, die ja sehr interessant oder auch sehr wichtig. Es scheint jetzt, also nach, meiner, nach meinem Denken ist es so, es jetzt mal ganz simpel Style Wahrnehmung ist wie eine Kamera ist eigentlich relativ ja also wie eine filmende Kamera oder Ähnliches Bild kommt durch die Linse und wird irgendwo auf so ein Speichermedium äh, Intuition ist auch irgendwie da so relativ passiv und das aktive was ja jetzt den großen Unterschied macht nach meinem bisherigen Denken ist wie viel Aktivität ich durch eigene Denkbewegungen hereinbringe. Also nochmal so von der Geste, Kamera, so von außen, Wahrnehmung läuft und läuft und läuft. Ähm, die Kamera ist eigentlich immer an. Ne? Ob ich jetzt ein Fotoapparat, ob der jetzt eingeschaltet ist oder nicht, ist eigentlich egal. Aber inwiefern das jetzt sich einbrennt äh, zu einem Bild und ähnliches, hängt davon ab, hängt vielleicht von diesem empfangenen Chip ab. Und wenn das jetzt ein Denken ist und ich nehme es wirklich herein und will es verstehen und, und bringe dabei Begriffe hervor, immer weitere Differenzierung. Da würde ich sagen, hängt die Auseinandersetzung mit demjenigen an, wo dann die Intuition genau. hinzukommt. Genau, genau. Und das heißt, wenn ich jetzt wie so ein DJ die Regler hoch und runter schieben könnte, würde ich sagen, bei dem Wahrnehmung, dass das ist eigentlich gar nicht unbedingt ein Regler, das ist wie feststehend, Intuition auch feststehend. Aber der, der, der wirklich der Regler, wo ich aufdrehen kann oder runter, ist halt meine, meine damit Auseinandersetzungsaktivität, was ich jetzt Denken ja, nennen könnte. Ja, ja, ja, das ist es, weil ich muss die beiden Seiten nämlich aktiv zusammenbringen. Das ist die Arbeit, die ich leiste. Und, und je aktiver ich dabei bin, desto mehr kommt von der einen Seite und desto mehr erkenne ich auch von der anderen Seite. Weil wenn ich, wenn ich nicht aktiv mit dem Denken dabei bin, kann ich so lange hinschauen, wie ich will, weil ich wenig, wenig erkennen davon. Es wird mir einfach sehr, sehr unklar bleiben. Und je mehr Begriffe ich dazu bringe, desto mehr sehe ich letztlich auch. Ich muss die Wahrnehmung mit dem Begriff in Wahrheit durchdringen, sonst wird sie gar keine Wahrnehmung, das ist nämlich das Beste. Weil oder keine verwertbare Wahrnehmung, oder? Na, ich, nein, ich weiß, nein, ich weiß nein, es nicht, nein. ich will es nicht im Detail poolen. ich versuche es ja nur äh, ganz gut zu ja. verstehen. Ja, naja, im Extremfall eigentlich nur bis zu dem Komma gar nie, aber im Extremfall wäre es gar keine Wahrnehmung mehr, weil... Wahrnehmung heißt und unterscheidet zumindest, das ist hell und das ist dunkel. Oder das ist oben und das ist unten. Und das ist bereits eine begriffliche Bestimmung. Und wenn ich die nicht dazu bringe, gibt es kein oben und unten für mich. Und kein hell und dunkel. Und erlebe ich dann letztendlich gar äh. nichts. Dann nehme, ich ja, dann... dann nehme ich die Wahrnehmung nicht an, sozusagen. Also ich muss die Wahrnehmung annehmen durch mein Denken, und, und, und wenn ich das immer mehr tue, werden mir immer mehr Details bewusst werden. Weil Jetzt fasse ich, ah, diese Blätter haben da so eine dreieckige Form vorne. Vorher war es nur ein grüner Fleck. Wenn ich jetzt den Begriff Dreieck dazu bringe, ah, das sind dreieckig irgendwie vorne, die Blätter angenommen. Vorher ist mir das nicht aufgefallen, ich habe es nicht gesehen, weil ich den Begriff dazu nicht hatte. Ich habe nur geklotzt und. und Grün, grün habe ich schon unterschieden. Grün ist, ist anders als das Himmelsblau. Das, den Begriff habe ich schon dazu gebracht. Aber nicht viel mehr. Aber je, je aufmerksamer ich bin, desto aufmerksam bin ich eben dadurch, dass ich immer mehr aus, aus der gedanklichen Sphäre, aus der Begriffssphäre dazu bringe. Dass daher immer mehr und mehr unterscheiden kann. Das ist eben der, der große Punkt, dass. Das, und davon hängt auch wirklich ab, wie viel ich wahrnehme von der Welt oder eben nicht wahrnehme, sondern verschlafe einfach. Denn nur, dass die Augen offen sind, ja, das ist wie bei der Kamera, aber die Kamera weiß nichts, dass sie dort da Bild abbildet. Das, sie tut es halt einfach, aber sie erlebt nichts dabei. Und so wie es bei uns auch, wir haben die Augen offen, es bildet sich alles ab auf der Netzhaut, es geht von mir aus ins Gehirn, aber wenn ich nicht aktiv... Jetzt auch was Begriffliches entgegenbringe, wird es mir nicht bewusst. Bleibt, bleibt außerhalb des Bewusstseins. Also, es geht darum, nämlich, dass ich es ins Bewusstsein heben kann und das erfordert diesen aktiven Prozess. Und da muss ich aktiv ich was entgegenbringen und umso mehr taucht auch da draußen für mich auf, also für mein Bewusstsein nämlich. Es ist eh immer, immer da, aber, aber für mich halt nicht. Mali, man merkt, ah? ja, Mali. man, merkt, dass, man äh, hört nicht, der nicht, ja. äh, die Tageszeiten. Warte mal Ganz äh, kurz, wir haben Technik, was, Ach, nee, der Mathe meinte, ja, er der hört Matei, Mali nicht, ich aber ich habe die Mali gehört. Mali, bleibt da, alles gut. Bleib da, Ma Mali, bei dir ist alles gut. Okay. Der Mathe hat eine schlechte Verbindung. Ganz Verhältnis. kurz bitte, weil Mathe hatte dich nicht gehört. Okay. Warte mal kurz, ja. Ich habe ja, ja genau, wir müssen nochmal einsteigen. So Marthe, also wir ah. konnten die Mali eben hören. Jetzt geht's weiter, Marthe, ja? Aber mich hat man nie gehört, doch, wahrgenommen, doch, doch, oder? Doch, doch. Schon. Ja. Oh ja. Ah, ja. Ich, ich habe gedacht, man hört mich nicht, weil eigentlich wollte ich auf etwas zurückgreifend, schon längere Zeit, was Christoph gesagt hat. Was äh, mit... Entschuldigung, will man das vielleicht nachstellen, dass die, die Mali war jetzt gerade dabei zu erzählen? Okay, ich wollte ich wollt nur sagen, wenn man versucht, die Frage ah, okay. zu reifen, Ja. Soll ich ruhig sein? Ja, ja, ja, weiter. Wir haben okay. nur der Matteo so eine schlechte Verbindung jetzt, dass das eine Verzögerung auch noch hat. Und... Das war schon bei mir auch oft. Ja, ja. Ich habe ich hab gesagt, wenn ich versuche die Tageszeiten jetzt, nicht, dass ich draußen schaue, sondern aus meinem Gedächtnis und aus, aus, ja. das Gefühl, was ich mitbekommen habe, zu zum malen, dann äh, komme ich darauf, was ich alles nicht wahrgenommen habe, aber das, was ich nicht wahrgenommen habe, ja. kann ich wenn ich das male, auch intuitiv erfassen mhm. und versuchen, das doch in eine Harmonie bringen und ohne, dass ich wirklich das wahrgenommen habe, durch diese Intuition kann ich es aufs Papier bringen. Das mhm. ist möglich und mhm. das finde ich höchst interessant. Ja, ja, ja. Ja, das, das, das, das ist, ist, ist auch durchaus interessant, also, weil äh, du, du hast es dann sozusagen in der Vorstellung, aber indem du nämlich den Begriff, also jetzt, indem du arbeitest damit, im Tun nämlich, äh, kommt das heraus, was dir zwar im Moment des Schauens vielleicht nicht bewusst war, aber im Tun kommt es heraus. Und, das das habe ich gemeint, ja, genau. Ja, ja im Tun kommt es heraus. Und, und eben, das ist das Wichtige, weil da beim Denken ist eben auch das, der Wille dabei. Und Denken, ich meine, es gibt ja auch die, wie soll ich sagen, die praktisch tätige Intelligenz. Es ist nicht alles, was ich in, in logischen Worten oder in einer logischen Abfolge erklären kann. Das Denken ist viel reicher. Also, auch wenn ich... Sozusagen, ja, Intelligenz ist auch drinnen, wenn er eine Maschine beherrsche, wenn er ein Pferd reiten kann. Das ist praktische Intelligenz. Da geht nicht der Wille irgendwie, sondern der Wille ist ganz klar gelenkt und ganz, ganz, aber ohne, dass ich es jetzt denken muss. Aber da steckt auch Intelligenz drinnen. Ich meine, im Grunde fängt das wird vielleicht später eh irgendwo kommen. In Wahrheit, er hat ja schon sagt irgendwo sehr deutlich, dass also er so der, der, der Wille beim Denken auch dabei sein muss. Irgendwo war das vorher, dass gesagt wurde, naja, das würde ja dann heißen, dass das Denken gewollt sein muss. Ja, ja, natürlich, gell, ja, sicher muss es gewollt sein, gerade dadurch bin ich mir ja dessen so stark bewusst, dass ich beteiligt bin, weil ich es will, ich muss es wollen. Also das Denken tröpfelt nicht einfach so rein, ohne dass ich was tue. Und? Im Gegenteil, ich muss ganz aktiv werden. Und muss ich mir durchaus nicht jetzt zu einer in, verbal oder irgendwie in einer logischen Folge zu Bewusstsein bringen, sondern das kann durchaus darin bestehen, dass ich das einfach jetzt male, das Bild und im Malen merke, ja, aber der dann passt noch nicht ganz. Den muss ich Richtig. so machen. Und jetzt, ah, jetzt stimmt's. Und da bringe ich genau die, die begriffliche Seite in Wahrheit dazu, nämlich die begriffliche Seite die diese Farbschattierung, die mit der Farbschattierung zusammenhängt und, und äh, ja. das heißt erst im, im normalen sozusagen Vorstellen, wenn ich, bevor ich noch zum Malen anfange, wenn ich mir das innerlich vorstelle, ist es noch nicht da, aber wenn ich zum Malen anfange, wird es konkreter und dann merke ich eigentlich bei der Wahrnehmung war das schon irgendwo da, aber ich habe es noch nicht selber aktiv verbunden. Aber jetzt, indem ich aktiv werde, durch die Tätigkeit, nicht durchs abstrakte Denken, sondern durch das aktive künstlerische Gestalten, da bringe ich die ganze Gesetzmäßigkeit hinein und merke, ah, jetzt geht es in die richtige Richtung. Ja, genau. Ich wollte sagen, wenn ich meine Vorstellung reinbringe, genau da patze ich an. Das, mhm. ist dann, das ist dann, dann entspricht nicht der Wahrheit. Ja, Ja, genau. Genau. Genau, du musst jetzt eigentlich im Malen aktiv diese Verbindung jetzt hier im Moment des Malens herstellen. Nicht die blasse Vorstellung, die man zuerst mitgenommen hat. Ich, ich meine, das ist, äh, und, und da kannst, kannst du es nämlich auch total beobachten. Da kannst wirklich beobachten, da, da fangst du nämlich gerade beim Tun. Ich meine, ich merke das im Schauspiel, bei einer Rolle oder was. Wenn die anfangen zu laufen, dann weiß ich, ich mache es. Na klar, nicht, ich spiele es nicht, ein anderer spielt es. Aber ich kann komplett wachbewusst zuschauen, was da passiert, und ich sehe genau, ob das passt oder nicht passt. Aber ich denke nicht dabei mit, warte, jetzt müsste ich das machen. passiert. Aber ich bin im Augenblick als Beobachter dabei. Es passiert durch mich da verbindet sich halt der Begriff, sagen wir es jetzt der der Rollenpersönlichkeit, die da ist, die der Dichter vorgegeben hat, mit dem, was ich wirklich tue. Und dann habe ich es ganz wach bewusst. Aber ich tue es mir nicht abstrakt ausdenken. Da kommt immer mehr und mehr herein. Da kommt da immer mehr Intuition herein in Wahrheit. Aber im Tun. Das, das ist so das, das, das Schwierige damit. Andererseits sagt er ja beim, beim Denken. Denken ist, ist eigentlich der, der Ausdruck dessen, dass mir dieses Wollen voll bewusst wird. Ich hätte jetzt ein praktisches Beispiel dafür. Soll ich es euch zeigen? Ja. Ja. ja. Marge zeigt uns ihre Tattoo. <lacht> Schauen wir mal, was da kommt. Hm? Mikrofon, Margret. Kompliziert, sagte ich. Bezüglich des Gartens. Ja. Das, We das Wesen einer Rose. Ja. Das ist jetzt nicht naturalistisch, sondern das ist jetzt. Mhm. Mhm. Mhm. Erinnerung an einen Garten. Ja. Und nicht naturgetreut und trotzdem äh, denkt man, die sind echt. Ja, stimmt. Ja. Auch wenn man so direkt davor steht. Ja, ja, ja, richtig. Richtig. Ja. Das jetzt einfach nur so als Idee. Ja. Entschuldigung. Es ist nicht nur, dass man das naturalistisch nach, nachbilden kann, sondern dass einem die Idee eine mitträgt. Genau. Genau. Weil es ist blöd, ja. oder? Ja, ja, weil sonst kann ich es ja gar nicht so gestalten. Das ist eben, ich meine, wir sind heute nur zu sehr dieses sehr abstrakte Denken gewohnt, das, das aber eigentlich ein ganz, ganz, ganz, ganz wenig Substanz hat. Ich mein, was einer Rose oder zu, zu irgendwas oder eben auch wenn du malst oder so, nur um einen Himmel zu malen. Was da eigentlich dazugehört, das kann ich nicht mit der abstrakten begriffen, das ist viel, viel reicher. Das, das, das heißt, ich, ich kann, ich weiß, denken heißt dann, ich weiß, im Moment des Tuns, da passt genau die Schattierung und die ist jetzt richtig. Und wenn ich da gehe, mehr, mehr in die andere Himmelsrichtung, ändert sich das. Und ich, und ich spüre genau, der Faktor ist richtig. Das ist oft gar nicht im Denken, sondern das es ist im Tun. Die Hände denken. Ein Tun, ja. es, ist ein Tun, halt aber es ist ein gesetzmäßiges Tun. Und ich denke, Denken wird es dann, wenn ich mir jetzt dann noch, noch zu Bewusstsein bringe, wie das alles zusammenhängt, dass das so sein muss, das so sein muss, das so sein muss. Dann, uh, ich ich, ich meine, wir dürfen nicht immer nur auf das abstrakte Denken gehen, dass das Denken wäre. Das ist eigentlich der aller, aller, allerletzte Rest. Das ist auf ein paar abstrakte Zusammenhänge reduziert, das ist der letzte Rest. Okay? Hört man mich? Ja. Hört man mich? <lacht> ja. Ah, weil ich will schon 25 Minuten will ich mich beziehen. Ich habe schon gerne lebendige Konversation, aber wenn ich etwas im Kopf habe, dann kann ich nicht wirklich zuhören, okay. äh, weil ein, ein Gedanke im Kopf mir das verhindert. Also ich würde mich deswegen gerne zurück, kurz zurückbringen äh, zu das, was Christoph gesagt hat, weil ich finde das noch wichtig. Äh, ohne Begrifflichkeit von späteren Ergebnissen der Geisteswissenschaft, nur innerhalb... Der Gedankengang ist von Philosophie der Freiheit. Du hast ja gesagt, dass durch die Intuition du an der Idee anzapfst, oder? Und ich würde sagen, so, nicht an der, an der Idee zapft die Intuition an, sondern an, du hast den Löwen erwähnt, oder? Der, der Löwe, ein der lebendiges Wesen, ist ein Teil dieser Welt. Und das, was. Intuition anzapft ist nicht Idee, Idee ist eigentlich das Endprodukt, weil Idee ist eigentlich auf eine Art Tod. Begriff ist etwas Ab Abgestorbenes, das erleben wir so, sonst hätte das eine Wirkung in, in der Welt. Aber wir können denken und die Welt ist trotzdem da. Aber das, was du anzapfst, ist das Wesen des Löwens. Also sozusagen... Weil Löwe ist ein lebendiges Wesen, also Begriff kann ich nicht, nie, nie erfassen eigentlich. Aber was du anzapfst mit der Intuition, ist das Wesen des Löwens, aber de, de, das geistige Wesen, also die, die Gattung des Löwens siehst du dann. Das wollte ich nur noch sagen, weil das ist ja auch verbunden mit allen späteren Fragen, was gestellt wurden. Ja, ja. ich meine, es ist jedenfalls viel, viel reicher und, und Goethe hat immer gesagt, äh, ja irgendwer hat es zu ihm gesagt sogar, was Goethe hat, ist anschauende Urteilskraft. Mhm. Und, und das bedeutete, dass sein Denken sich niemals von der Wahrnehmung entfernt, sondern ganz hautnah dran bleibt an allen Details und die nicht in der genau. Aktion weglässt. Und da muss man wirkliche Weiche denken der Götter, der hätte nie abstrakt irgendwas über Pflanze gesagt. Sondern im, im Ach, Grunde Das geistige Wesen des Glaubens zu schauen, ja. ist nichts Abstraktes, sondern eine Wesenheit. Nein, das habe ich gar nicht gemeint. Begriff, Begriff ist etwas Abstraktes, deswegen zapft Intuition, Christoph hat gesagt, mit Intu dass, dass er dann anzapft an die Idee, wenn er jetzt von physischen Leib und so weiter äh, einfach in immer wie für eine Wahrnehmung ja. kommt oder höher, ja. das ist egal. Zapft man nicht an der Idee. Idee ist eigentlich das Endprodukt das von das, das, Endprodukt. das, was man ja, ja. anzapft, wenn ja. man oder schaut. Oder, oder der Begriff, Und der abstrakte Begriff, also sagen wir, der abstrakte Begriff. Ich meine, bei einem Dreieck, ja, weil schon, Löwen ist ein Lebewesen. Aber, aber, aber bei, einem, bei einem Löwen oder bei der einfachsten Pflanze oder was, ist es so unendlich schon reich, Im, im Grunde unendlich ja. reich. Und der Punkt ist aber, ich kann es und das konnte Goethe an der Pflanze, die er sieht, in der Pflanze, erleben, weil er das zusammenbringen konnte. Genau, weil das Leben der, also die Pflanze kann man ja nicht verstehen mit abstrakten Begriffen, weil sie ein ja. Lebewesen ist noch weniger einen Löwen. Was man anzapft mit Intuition, ist nicht der materielle Löwe, da vor dir, weil sonst zapfst du eigentlich. Nichts, ja, dann ist das wirklich eine Unwahrnehmung. Äh, was du zapfst, ist einfach das Wesen des Löwens. Ja. Das sieht man dann. Und das ist im Löwen drinnen. Das ist im Löwen drinnen. Das und und de, de, das Wesen des Löwen erkennen heißt im Grunde, und das ist fast dasselbe, was Mali du gesagt hast mit Malen. Ich weiß dann genau, beim Malen, der Farbton muss da so sein, der nur so passt er. Und der, der daneben liegt, muss anders sein. Der muss so und so sein. Und diesen Zusammenhang, der, der ist mir dann bewusst, in dem Moment, wo mir das bewusst ist und nicht nur neu und neu und aha, ja jetzt insgesamt passt es. Wenn, wenn ich anfange zu wissen, was wo hinkärt und dass es genau so dort sein muss, dass es passt, dann habe ich lebendiges Denken gehabt. Ich meine, alles, was wir heute auf der Uni haben oder so, ist, ist ein abstraktes Fragment von irgendwas. Da, da, ist ja von der Pflanze oder von irgendwas nichts mehr da im Grunde. Also, das, das, ist wirklich der letzte Rest dann. Das ist das Abgestorbene. Aber, und, und da komme ich jetzt nur mal auf den Willen zurück. Es fängt, das wirkliche Denken fängt mit dem Wollen des Denkens an. Ich will, den Löwen in seiner Gesamtheit erfassen und in mir geistig nachbilden. Im Grunde, mhm. Das heißt, ich, ich bilde eigentlich den Löwen in dem Moment. Und je reicher mir das gelingt, desto mehr erfahre ich von ihm. Und mhm. Ich kann es aber immer mehr zum Absterben bringen. Und dann wird es immer, immer kargerer Begriff, immer dürrerer Begriff. Ein Löwe ist, zählt zur Gattung der Raubtiere, das sagt man über den Löwen immer sehr viel, wenn ich es wenn auf das reduziere. Das, das, das hat ja der, der Goethe so, so verteufelt und mit immer der Schiller, äh, dass man nur ging nach, nach dem Bestimmungsbuch, heute halt, aha, gehört zur Gattung, sowieso hat so und so viele Blätter, Blütenblätter und Ding und, und damit ist, ist die Pflanze erledigt. Es ist ja nichts davon. Das stimmt zwar, ist zwar sicher richtig, aber ist der abgestorbenste der Rest davon. Aber wenn ich in ich mir in der Bewusstsein die ganze Blume aufbauen kann oder den ganzen Löwen aufbauen kann, in allen seinen Details, dann, dann habe ich ihn wirklich erfasst. Vorher nicht. Ich würde euch ganz gerne nochmal mit einer Frage verwirren, euch beiden. Hm? Ich denke, dass der Begriff. Ja. Ja. Ich sprich ruhig, Mate. Aber Ich, gern ich würde gerne auch noch was sagen, aber dann mach du zuerst was, Nee, er mach du. Nee, mach du ruhig. Ich ähm, wollte nur, dass, dass ich da später nochmal kurz anknüpfen wollte, was Mateen sagt. Ja, und zwar bei dem Wollen bin ich jetzt nochmal. Mhm. Also ich bemerke in meinem eigenen Leben, es gibt Dinge, die kosten mich viel Energie, sie zu wollen, in manchen Situationen. Und in anderen Situationen bin ich tätig, sehr stark tätig. Und da fragen vielleicht andere, ja, wie machst du das oder so? Aber das geht dann wie leicht, obwohl es vielleicht für andere Leute wie ein Riesenberg Arbeit oder Aufwand aussieht. Und darauf wollte ich jetzt hin. Die Frage wollen einmal aus dem, also als Entschluss, ja, ich will das jetzt. Ich will das jetzt schaffen. Das, hat, das fühlt sich aber an wie Arbeit. So kenne ich das. Und einen anderen Malen, da rennt man quasi den Berg hoch wie wie der Blitz. Ist auch also ist auch aufwendig, aber man das ist dann äh, wie von selbst, sage ich mal so. Und da da habe ich jetzt Bitte, ob wir das irgendwie einsortiert kriegen, vielleicht ein Stück weit, was das Wollen angeht, wenn das irgendwie geht. Liebende, liebendes Wollen. Die Liebe ist dabei, bei dem Wollen. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber... Ich ja, ja, ja, so. ich, ich meine, das kommt dann eh total im nächsten Kapitel. Aber entschuldige Christoph, dass ich jetzt das noch, noch, noch dazu was sage. Genau das, das ist es. Und, und, und der Punkt ist auch, ich muss aber bereit sein unter Umständen am Anfang, wenn ich zum Beispiel jetzt zu malen beginne oder was am Anfang, ich kann noch nicht. Ich, ich muss es erst lernen, ich muss erst üben und so weiter. Und vielleicht brauche ich zehn Jahre dazu, bis ich so weit bin. Und dann läuft es. Dann läuft es. Dann kann ich es. Und dann habe ich es erst. Das ist der weite Weg. Das, das heißt, es dauert unter Umständen Jahre. Und, und zum Beispiel, mir den Begriff eines Löwens wirklich zu bilden, dazu brauche ich diese Jahre. Und da wird man nichts helfen, dass ich es in irgendeinem Buch studiere. Da muss ich halt wirklich Draußen ihnen irgendwo in der Natur begegnen und, und, und leben sozusagen mit ihnen oder in ihrer Nähe, natürlich mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, aber, aber dann wird es ein lebendiger Begriff werden davon, ansonsten nicht. Also, und da ist viel, viel Tun dabei, das am Anfang vielleicht ganz mühsam ist und mit der Zeit immer geläufiger wird. Ist es, und und wenn, der, wenn es dann anfängt zu laufen, dann ist es ja wirklich so, dann kann ich ganz wach, bewusst dabei zuschauen, weil es läuft von selber. Ich kann es einfach. Also ich kann, was ich nicht, Gegenspieler, Geigenspieler, das, das läuft einfach. Ich muss nicht mehr in dem Sinn nachdenken, was muss ich denn da tun. Sondern ich tue es in der Gesetzmäßigkeit, die zu dem Musikstück passt. Und das läuft ganz selbstverständlich. Und ich kann aber wach zuschauen, was, was mache ich denn da eigentlich? Was passiert denn da eigentlich? Und ich kann im Grunde jetzt minutiös verfolgen, wie, wie die ganzen Bogenstriche miteinander zusammenhängen und warum ich da ein bisschen zarter drüber fahren muss und jetzt ein bisschen kräftiger und so weiter und, und, und wie, das, wie das alles zusammenpasst. Dann habe ich es ganz im Bewusstsein auch. Das unterscheidet im Übrigen den... Äh, Musiker, der sich sehr arbeitet und dem, der es aus dem Talent hat, der so gefährdet, Ich wollte ein bisschen probieren, ah, läuft schon. Die moxen, ja keine Ahnung, weiß ich nicht, aber es, es, es geht Wolfgang, auch. Mal. Wolfgang, das ist aber nicht das, also okay, ja. passt. Das Beispiel, was ich habe mit dem Wollen ist so, zwei Leute fangen Geiger an. Der eine macht das Tag und Nacht, der hat eine Höllenmotivation irgendwie. Und der andere sagt, ja, ich würde ja gern. ach, oh, wieder oh, der Lehrer ist da jetzt nicht geübt, hat eine Qual über Jahre und irgendwann bricht er Unmut, äh, bricht er ab, weil... so. Das heißt, wo, wo nimmt der eine das her, so Vollgas zu geben, Tag und Nacht, und der andere wird ja gern, aber irgendwie quält er sich. Da, darum geht es mir eigentlich. Ja, so. ja, ja, aber da sagst du genau, glaube ich, den Unterschied. Der eine sagt, ich würde ja gern, ich möchte gerne, und der andere... Sagt vielleicht gar nicht, ich will, sondern bei dem ist der Wille real da. Das ist nämlich, den Wunsch zu haben, etwas zu können, hat mit dem Willen dazu noch gar nichts zu tun. Ich, ich will gerne ein star werden. Ich, das, das, das taugert mir. Aber, ich will eigentlich nicht alle die Schritte machen, die dorthin notwendig sind, weil, weil der, der wirklich will, der genießt in Wahrheit jeden einzelnen Schritt und auch, auch wenn es einmal schief geht und ach, noch einmal und noch einmal und noch, noch einmal und noch einmal und hundertmal und ah, jetzt geht's. Also der ist bereit, mhm. die ganzen kleinen Schritte zu machen und hat, hat eigentlich, selbst wenn es Zehnmal schief geht trotzdem mal Lust, Erlebnis es wieder, wieder und wieder und wieder und wieder zu probieren. Ich meine, ich merke das bei der Sprachgestaltung. Ich mache die Übungssprüche, die wir machen seit über 35 Jahren. Und ich habe jedes Mal Lust, sie zu machen. Weil ich sage, das sind die kleinen Fingerübungen, aus denen kann ich immer wieder noch was Neues herausholen. Aber da, wenn ich anfange, sage ja, ich, ich möchte, ja, den Faust möchte ich gern spielen. Aber, aber der Weg dorthin, den, den möchte ich eigentlich nicht machen, sondern ich, ich möchte es halt einfach schnipp haben können, in Wahrheit. Also da fällt die Motivation, die Übungen zu genießen, sozusagen die kleinen Schritte auszuloten und, und zu sagen, interessiert mich gar nicht, wann das fertig ist. Sondern hier im Jetzt, die Kleinigkeit, immer wieder dieselbe Fingerübung, bis die, bis die Finger so geschmeidig beim Klavierspieler bis die so sind, dass das sitzt und wie zart oder wie fest die draufschlagen, oh, da gibt es so viele Unterschiede. Nicht schwindlig, man rüber, drüber, sondern, sondern immer mehr spüren, oh, da gibt es noch so viele weiche Unterschiede dazwischen, wie stark ich anschlagen muss und so, und das macht es aus. Finde ich anschaulich, jetzt habe ich es. Vielen Dank. Ich äh, will auch gar nichts abwürgen, aber ich äh, bin jetzt selbst mal zeitwächter heute. Wir haben noch sechs Minuten und wir haben noch Christoph nicht zu Wort kommen lassen. Mattei eigentlich auch noch nicht. So und äh, vielleicht schaffen wir dafür noch mal Raum. Mhm. Magst du zuerst, Christoph? Ich wollte mich beziehen auf etwas, was äh, Franz Faber gefragt hat, aber machst du zuerst und werde dann danach machen. Ja, okay, gut. Ich ähm, wollte nur noch mal kurz einhaken, äh, und zwar für mich ist das Wesen eines Objektes ist seine Idee, im Geistigen. Das, das, also nur, also das heißt, in dem Moment, wo ich die Idee suche, suche ich das geistige Wesen eines Objektes. Das ist für mich ein, ein lebendiger ähm, Zusammenhang sozusagen. Mhm. Ja, und ich glaube, ja, in nicht diesem Buch, in diesem. Dieses Buch ist ja nicht. Dieses Buch ist ja geschrieben vor Ergebnissen der Geisteswissenschaft, wo vielleicht manchmal die Idee wirklich so gebraucht wird, aber mhm. hier ist die Idee einfach Begriff der Sache. Ja. Er ja, ja. sagt am Anfang von vierten Kapitel dass es keinen unterschiedlichen Begriffen und Ideen gibt. Und ich finde das ganz schön, um zu verstehen überhaupt alles Spätere. Aber jetzt zu François' Frage, ganz einfach, François, mit diesem Willen. <lacht> Zum Beispiel. Sagen wir, dass du nichts verstehst von den Brüchen. Du verstehst aber ganze Zahlen. Dann wirst du ein Wissen von Brüchen haben, erst wenn du alles tust, was der tut, der dir Begriff, den Begriff Bruch erklärt. Du musst alles das tun, innerlich musst du das mit tun, sozusagen mitdenken, mittun, dann hast du das Wissen, was ein Bruch ist. Oder noch einfacher, wenn ich zu dir nach Hause komme, und dann bin ich, sagen wir, zehn Minuten vor deinem Haus und ich finde nichts. Und dann rufe ich dich an und ich sage, François, wo ist dein, dein Haus? Und du sagst, wo bist du? Und ich sage dir, was ich sehe. Und wenn, dann sagst du mir, geh, geh 100 Meter weiter, biege nach rechts, bla bla bla. Und wenn ich dich frage, woher weißt du das, was du mir sagst, was du jetzt denkst, dann antwortest du mir immer mit einem Tun, weil du das alles getan hast. Das Gleiche ist bei der Geige. Du hast das getan und dann weißt du es. Und ja, deswegen ist das Denken immer ein Tun. Und wissen auch eigentlich. Außer wenn man naiver Realist ist, und das ist das ist dieses Krux, oder? Dass wir naiven Realismus mit der Wiege lernen, sozusagen. Weiter. Weil das bringt alle Krieger hervor. So, jetzt bin ich fertig. <lacht> ja, danke. Oh, ja, super, danke, Mathe. Aber ja. wollte ich gerade was wollen, sagen, okay. Mathe? Nee? Nein, das hängt eben im Wollen zusammen. Ich ja. muss alles tun können. Ich habe so viel an Begriff oder Idee erfasst, als ich sie tätig hervorbringen kann. Das heißt, alle Details mhm. hervorbringen kann. Je mehr ich hervorbringen kann, desto mehr weiß ich davon in Wahrheit. Ja. Also, das heißt, ich habe einen wirklichen Begriff von Löwen, wenn ich mir den wirklich im Gedanken jetzt vollkommen aufbauen kann. Oder ich habe ihn praktisch, wenn ich das Stück halt perfekt spielen kann. Und dabei aber genau weiß auch, warum ich es so Jederzeit das miterleben kann. Also das, das ist in den meisten Fällen ist das halt einfach sehr, sehr viel reicher, als das, was wir normal halt jetzt unter Begriff verstehen. Und, und darum kann man mit dem Wort Idee oder hat, so, wenn ich das ganze Reiche damit meine, dann ist es eh okay. Wenn ich den abstrakten Begriff nehme, wo das meiste fehlt, dann, dann ist es wieder oben geworden, die ganze Geschichte. Wer fasst das nicht zusammen? Es ist halb, diesen Zusatz zur Neuauflage. Margrit meldet sich. Also dich gemeldet, Margrit. Ich habe mich nicht gemeldet, sondern ich bin jetzt... Echt? Mikrofon mal aus und dann erlaube ich mir ja. ab und zu einen Kommentar. Nein, ich melde mich beim nächsten Mal. Ja, okay. Nächstes Kapitel. Ich melde mich. Wunderbar. Dankeschön. Ja. Super. Dann fangen wir mit einem neuen Kapitel an das nächste Mal. Können wir gerade mal eben kurz drin bleiben? Mhm. mhm. Schaltest du uns aus, oder? Dann schalte ich den Livestream aus. Mhm. Dann schön verabschieden wir mal. uns. Ciao, ciao, ciao. Ade.